Hey Leute, willkommen bei Master Gaming. Wir spielen Clash Royale. Der König labert uns voll. Das ist das Tutorial. Wir müssen die Türme zerstören, ja. Ja, ja, ja, ja. Okay. Wir sollen unseren Ritter scheinbar hier hinsetzen. Und dann gleich die Bogenschützen. Ich spiele das Spiel hier auf blue Stacks, einfach, weil. 10 Record ist etwas behindert, würde ich mal sagen. Achso, ich soll das zu Ende. Oh, oh, oh, shit, die wollen Stress, Alter. Der wehrt sich ja richtig. Der macht ja richtig Welle, Alter, was geht denn mit denen? Was geht denn mit denen, sage ich euch. Die müssen auf Stereoide. Das ist das Stereo? Ja, doch, das ist, glaube ich, richtig. Ich hab keine Ahnung, aber den haben wir etwas aus dem Maul verpasst. Hehe, <lacht> easy. Der Ausbilder, er hat natürlich kein Problem für uns. Wir berechnet gleich eine Truhe, die können wir öffnen, in 15 Sekunden. Ähm, wir kämpfen einfach mal, jetzt noch eine Runde. Ja, ja, ja, ich weiß doch schon wie das Spiel geht, Mensch. Slava, der da. Da das eh sind, da wir einfach nur Wasch rein. Buschen einfach einmal komplett durch. Was macht denn Das ignorieren wir einfach mal. Hier gleich noch ein Kniesel, der geht auf den Turm, das war jetzt nicht geplant. Egal, passiert und haben noch ein Feuerball in einem Feuer daneben gesetzt. Macht ja nichts. Ausbilder für Ich hab viel <Fiek> gesagt. <lacht> Nein. Eigentlich habe ich hier keinen Sound. Ich weiß auch nicht warum der Sound weg ist. Keiner weiß. Machen wir mal den nächsten Kampf und öffnen wir einfach wenn wir vier stück haben einfach alles wir es können und nochmal genau dieselbe strategie weil es der eh nur ein bot ist einfach durch pushen oder oh, bot für sich werden alter was geht denn der will sich echt wehren alter durch bei dir bruder ich verstehe gar nicht, was diese Scheißausgüter kämpfen sollen. Ich meine. Dude, die machen doch eh nichts. Na ja gut, für jemand, der das Spiel das erste Mal spielt, ist der einfach vielleicht ein wenig verwirrend. Nee, ich denke nicht. Das macht keinen Sinn. Oder doch? Keiner weiß. Es lädt nicht, okay. Wow. Oh. Was war denn das, Alter? Das hängt im Laden. Es hängt einfach im Laden, ich glaub's nicht. Vielleicht noch ein Kampf? Warte mal was zu tun werden, genau. Wir packen den hinten hin erstmal. Noch der war etwas weit hinten, nicht auch weiter vorne sitzen können. Hier, ist euch gerade einfach schlecht geteilt alles, aber... Es sind ja nur Bots, haha. Oh, der Riese tankt jetzt mal gar nicht so viel. Wieso haben die Scheißbaut eigentlich nur Skelette, ey? Was zur Hölle? Ja, prima. Äh, ich hab noch gar keinen Shad, Alter, was? Kommt doch ein Fireball in die Fresse. Ich hab grad Fireball gesagt. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich laufe Scheiß wie immer. Mich nervt das echt, dass das sonst. <lacht> Sprechen kann ich auch nicht, dass da kein Sound ist, aber ich werde einfach Musik reinbauen. Und diesmal warten wir 15 Sekunden. Und woohoo, wo, wo, direkt ein großes Pace, was Case Opening, tun Opening. Wir haben Pfeile bekommen, wir haben einen Ritter bekommen. Und das sollen wir erstmal hier unseren Ritter aufwerten? Gerne, Cousin, kein Ding. Lässt sich machen. Öffnen wir weiter die Truhen. Yay, noch ein Ritter. Oh, eine seltene Einheit. Alter, was zur Hölle, wir haben ja richtig Lack heute. Ich tue so, als ob das irgendwie ein 6 Lotto wäre, aber scheiß drauf. Oh, oh, den Drachen. Ey, das ist cool, den hatte ich nicht auf meinem Main-Account. Hatte, ich mal haben aber ob sie nie bekommen dann war ich traurig da weiß ich auch gleich mal kann ich noch nicht darf ich mein deck nicht verändern lassen mich nicht mein deck verändern alter ich fühle mich unterdrückt ja viel glück sagt er ja du sollst lieber viel glück haben ich hab nämlich meinen scheiß -Klieder. ich hab dran angekriegt, wollte mich verarschen. Oh, oh, oh, oh, shit, jetzt, jetzt will der richtig ran, Alter, der will sich verteidigen. Der lässt sich nicht einfach so aus, ach doch, lässt er, aber... Das leichert den Drachen automatisch, ja, los, mach kaputt. Da auch noch ein baby hinterher. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, Weston, Du No-Hand. Warum setzt du da deine Arsch Bist du so behindert? Ja, das ist er. Das war Timo. So kennst du warte doch gar nicht. Was ist denn da los? Was ist da nur los? Ausbilder Tim. Ha, Tim. Tim kommt aus dem Maul. Okay, ich tue es mal so, als ob das ein zu nehmen, dann gehe ich Gegner wäre. Hatte. Oh shit. Oh shit. Der hat mich ja der hat mich gecountert, alter. Der hat mich des Todes gecountert. Der hat mich des Todes gecountert, Alter. Was zur Hölle? Der outplayt mich. Der Typ outplayt mich. Ich komme nicht drauf gleich, ich werde von dem Bot geoutplayt das scheiß Ding hat auch übergeht, Alter. Gut, dann mache ich wieder die typische Bot Crusher-Technik. Alter, und jetzt ist so ein Ritter hin. Ey, das ist ein richtig begabter Bot. Und nehmen beide jetzt mal einen anderen Tower unter Druck. Was zur Hölle, Alter? Prima, ja, ich finde das auch prima, du. <lacht> also ich hab nicht das böse habe gesagt, sondern. When, also das ist eine Pflanze, also denke jetzt nicht, dass ich irgendwann beleidigen will. Ich beleidige doch keinen, Alter. Was? Was labert ihr? Ich zeig euch an, Alter. Wollt ihr sagen, ich bin asozial oder was? Ich glaub nicht, was seid ihr für Menschen? Oh, ich kann mir einen Namen geben. Wie nennen wir uns? Wie nennen wir uns? Hm, ich habe eine richtig coole Namensidee. Genau so nenne ich mich. Genau so nicht anders, Alter. genauso Wir machen den letzten Ausbildungslager kurz fertig. Oh, der wünsche mir auch viel Glück. Alter, einfach die Schnauze, ich brauch kein Glück, du bist ein Noob. du Bist ein Faggot. Oh, cool Skelette. Oh, guck mal, die sind tot. Oh, oh shit, Alter. Der macht keinen Spaß, Alter. Der verteidigt sich echt. Der verteidigt sich wirklich. Der will richtig Welle, Alter. Der will Welle machen. Ach scheiße, ich hoffe mal, der Riesel hat erstes da rein. Äh, ja gut, alles einkalkuliert, alles geplant, man. Als ob ich so einen Anfängerfehler machen würde. Los, mach mal schneller. Da noch ein Drachenbaby hinterher, was willst du tun? Was will er tun? Du hast mich Fireballen? Hier, bekommst du Fireballs. Rutsch meine Fireballs. Hehehe. <lacht> So, wir haben erfolgreich alle Bots besiegt, das war der Boris, Alter, und eine Silbertruhe bekommen. Ich dich bitte lesen. Ähm oh, die Nutzungsbedingungen. Wir sind erfolgreich in die Arena 1 aufgestiegen was ein easy game das ist so das dauert drei stunden ich glaube das wird diese folge nichts mehr aber wir können jetzt unseren ersten warte mal mit den deck bearbeiten ach wir haben den schon so wie wir ihn haben wollen ach das sind alle karten die wir haben lol dann verbessern wir mal die archer die ist auf deutsch die bogen -Schützen. Was? Nein, ich wollte das gar nicht. Okay, und jetzt machen wir unseren ersten PvP-Kampf, Alter. In der scheiß Arena 1. Direkt gegen ein Level 2, ja, war ja klar, Alter. Wisst ihr, warum ich mich XD LOL genannt habe? Was fuckt mehr ab als von so einem Typen, der so heißt, getötet zu werden, Alter. Ich würde meinen Laptop boxen, wenn ich gegen mavxd XD oder sowas verliere. Oh mal sehen was er dagegen essen kann der wartet ab der macht nix what the fuck mate ist du afk oder was der ist afk glaube ich wow easy peasy lemon squeezy Kann ich nicht einmal die herausforderung bekommen man guckt der bekommt einen fireball in die fresse Okay, nein bekommt er nicht aber das war jetzt etwas uncool das fand ich gar nicht witzig warum bekommen wir so ein naja da müssen wir wohl weiter kämpfen ich öffne aber hier mal die truhe damit wir von den kämpfen eine truhe bekommen können wir machen uns einfach noch die da oben in der Ecke Königstruhe auf oh, wir können oh, oh, ich denke mal, das ist kurz gut am Anfang so eine frühes Upgraden das kostet ja eh nur 3 Gold, Alter was, warum habe ich nicht direkt gemacht, man? <lacht> was für drei? ich meine natürlich 5 so wir werden uns, oh wir sind Level 2, oh, oh wow, wow, das, das war echt schwierig, wir werden uns, wenn wir Gegner Turmen zerstören, bekommen wir für jeden Turm eine Krone, wenn wir den Hauptturm zerstören, drei Kronen, und wenn wir zehn Kronen Truhen haben, dann können wir hier dieses Teil öffnen, das ist eine fette Truhe, und die holen wir uns einfach noch in dieser Folge, dann werden wir das Ganze, ja, wir werden es wir hängen mein Laptop damit die Aufnahmen stoppen oh oh, eine, eine harte Bedrohung, ein CIAO-Fan ich mach einfach mal auf... oh oh oh oh hoffentlich war es nicht falsch platziert. oh shit, Alter, oh shit oh shit, oh shit oh shit, Alter, der haut alles raus, Alter, der Dude haut alles raus, was er hat der hat keinen Bock auf uns und diesen... Oh, oh, shit, Alter. Das macht er so? Ein Ritter rein. Der hat einen Level 3 Ritter, Alter. Der hat einen Level 3 Ritter. Komm, das wird jetzt der Todesbusch für diesen Tower sein. auch saucht wieder alles raus. Ja, natürlich haut er alles raus, aber den Tower müssen wir trotzdem bekommen. Kommen wir den? Los, da noch ein... Oh, shit haben den nicht bekommen wir haben den einfach nicht bekommen Ach, das habe ich auch ein wenig schlecht platziert das war auch ein bisschen dumm getimt der eine von den Typen wird schlecht oh doch nicht das finde ich korrekt der verteilt sich auch einfach nur mit seinen Dingen da sein wie heißt das Feuerball jetzt wollen die, die drei Kronensieg ich mein, was will er noch groß tun ich bin jetzt noch einen hinterher der tower weg der kann auch nicht mehr versuchen abzuwehren der wurde einfach dominiert ey. den habe ich meinen riesen in den ähm, das fühle ich lieber nicht weiter aus Weiter geht's gegen Hichem. Hm, ich hab nur Scheiße. Oh, oh, oh, das, das gefällt mir. Was hat dahinter gehört? Ich sehe das nicht. Ach, so ein. ich hoffe man hört die Kinder draußen nicht wie die schreien verfickte Trolle, ey! <lacht> das ist schon mal ein ganz süßer kleiner Junge Oh, der will schon ein wenig Competition hier Der gibt mir keinen Free Win, oh shit Ach, das habe ich ein bisschen zu viel hier reingesteckt, egal Los, haut einen scheiß Feuerball darauf. Ach, was war das denn, Alter? Das ist ja instant gestorben. Ach, eigentlich wollte ich beides treffen, Naja... Man kann ja nicht... Atmen. Yo, hau dein Feuerball weg. Gerne. So, willst du auch, so auch gerne angreifen? Oder willst du echt die ganze Zeit nur defensiv spielen? Oder haben es auch noch Level 1? Der will echt keinen Angriff haben, Alter. Der will keinen Angriff haben. Der will, dass ich alles in der Hand nehme und mache. Oh Scheiße, warum schießt du noch auf den? Ja, schon besser. Ich denke nicht, dass er sich dann noch verteidigen wird. Der hat aufgegeben. Mann, bin ich begabt, Alter. Ich mach dir kaputt. Ich mach dich kaputt, Arme nach Cologne. legt euch nicht mit Maflol XD an. Ihr werdet alle brennen. Im Garten. Ähm, so ein Kampf noch. Ja, ich weiß, dass ich kein Thron bekomme, ich habe ja schon alle Thron. Was soll's. Wo ging ein Level-2-Spieler, Oh, oh, der macht gleich Welle, Alter der oh der macht richtig Welle. der denkt auch erst Rambo und, und, und führt ihn nach der Muschel abkommen lol jetzt holt er da den riesen alter der riesen Riesenprobleme machen der Typ was denkt er sich eigentlich oh shit lol was für shit der ist der instant weg alter so also, ist kaum hau hier irgendwas hin wo ich mein Feuerball mit drauf hauen kann LOL, was ist das sein Ernst? Das war ein erbärmlicher Versuch der Selbstverteidigung. Ja, kann ja nicht alle, jeder so sexy sein wie ich. <lacht> oh shit, Alter. Das. Da habe ich gerade echt keinen Counter für auf der Hand. Brauche ich doch nicht. Ist das schneller weg als ich weiß nicht schnell wird der Dude. Ja, das ist der finale Todespush. Hier noch ein Feuer. hey was? Achso, ich hätte gerade Ex hier. Ja, perfekt. Der hat irgendwas hingelegt, glaube ich. Ja, dann. Du kannst nichts mehr tun, Bruder. Du bist vorbei. Hau einiger Schau mit dir. Hm der hat einen kopf gegen die nase bekommen ähm, nee hier bekommt kein feedback alter was denkt ihr wer ihr seid öffnen wir mal die königstruhe es so heißt die ich weiß gar nicht oh wir kriegen sperrkopf kobolde skorpion würde ich sagen und einen bomber und den ritter und oh eine koboldtüte oh das ist aber toll die karte schuhe können wir auch noch öffnen Juwelen, immer her damit, Kobolde, Bomber, Ritter. Können wir eigentlich schon einen Clan suchen? Oh ne, er ist auf Level 3, das ist aber schade. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Riesen in deren ähm, Zwergen. Ich hoffe es hat euch gefallen, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen, mich abonnieren. Ach, was heißt ihr dürft ihr müsst das ist euer, eure Pflicht? Ich meine, ich sitze hier auf meinem Bett. Ich habe nicht meine Hose an und tu mir hier diese Scheiß an für euch. Wenn ihr keinen Daumen da lässt, das ist ja richtig asozial. Ein Spaß auf jeden Fall. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.